Der Öztaltourismus bringt wieder Leben in das altehrwürdige Mesnerhaus mitten in Lengenfeld. Das denkmalgeschützte Haus aus dem 17. Jahrhundert war das ehemalige Widum von Lengenfeld und wurde über die Jahrhunderte auch als Wirtshaus genutzt. 1988 wurde die Mesnerstuben unter Wahrung der alten Bausubstanz umgebaut und 2013 neuerlich renoviert. Nach kurzem Leerstand ist das Mesnerhaus nun in Zukunft die Anlaufstelle für informationssuchende Gäste, Veranstaltungslocation, Schulungsraum und Arbeitsplatz für elf Mitarbeiter des Ötztal-Tourismus. Im Rahmen des Vermietertages wurde nun das neue Gesicht des ötztal -Tourismus in Lengenfeld feierlich präsentiert. Heute haben wir die besondere Ehre, dass wir unser neues Gebäude im Herzen des Ötztals, die historische Mesnerstube des mesnerhaus, in den Betrieb überführen können. Und wir begrüßen heute 180 Vermieter aus dem ganzen Tal und Beherberger, um unser neues Schmuckstück ein bisschen herzuzeigen und offiziell einzuweihen. Das Mesnerhaus war ja ein traditionelles Gasthaus, das leider nicht mehr weitergeführt werden konnte aus diversen Gründen. Und wir haben uns entschieden, als öffentliche Institution das Haus zu übernehmen, ein bisschen herzurichten um wieder einer Nutzung zuzuführen, die diesem Gebäude entspricht. Und jetzt ist eigentlich eine Tourismusinformation, ein Begegnungszentrum für Gäste, einheimische Vermieter und für jeden, der will. Grundsätzlich war unter Lengenfeld nie der Wunschstandort vom ötztal Man hat eigentlich länger schon gesucht, wieder ins Zentrum von Lengenfeld zu übersiedeln. Und als die ersten Gespräche losgegangen seien, dass man das Gebäude kaufen kann, war dann eine lebendige Diskussion vonstatten gegangen. Und schlussendlich hat sich dann eine ordentliche Mehrheit dafür entschieden, dieses Projekt anzukaufen. Und danach haben wir mit unseren Mitarbeitern und mit dem Planer, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Resultat zustande gebracht. Das Besondere ist, dass es, es dem Öztaltourismus tourismus gelungen ist, dieses Gebäude in den Wurzeln, in den Grundmauern zu erhalten. Wir können es wirklich so nutzen, wie es früher dort gestanden ist. Und da ja auch das Land Tirol eine bestimmte Nachhaltigkeit für die Verbände jetzt verordnet hat, glaube ich, dass das da ein riesiger Beitrag ist, um diese Nachhaltigkeit auch noch außen ordentlich zu demonstrieren. Der ja, das Mesnerhaus in Lengenfeld ist nicht nur eine klassische Tourismusinformation, wie man sie kennt. Wir haben unten zwar auch einen Counter für Gästeinformation, haben aber auch Büros für talweit wichtige Abteilungen wie das Meldewesen oder unsere Vermieterbetreuungen hier. Wir haben Schulungsräume für unsere Beherbergungsbetriebe, wir haben einen großen Seminarraum, der genutzt werden kann intern und extern. Und wir haben hier auch zwei Personalwohnungen im Dachgeschoss. Und insgesamt ist es wieder ein Haus, das der Öffentlichkeit und jedem, der möchte, zur Verfügung steht zum Vorbeischauen. Zudem sind wir ganz besonders stolz auf unseren Regionalladen, auf das DOSIGE, wie wir es nennen. Das ist einfach ein schöner Raum unten im Erdgeschoss wo regionale Produzenten, Landwirte, Schnapsbrenner, Handwerker ihre im Ötztal produzierten Artikel und Produkte zum Verkauf anbieten. Und so möchten wir auch ein Zeichen setzen für Regionalität, für Nachhaltigkeit. Und damit sind wir erst der erste Tourismusverband in Tirol, der so einen Regionalladen in der Form anbietet. Am alten Standort hatten wir eigentlich zu wenig Platz. Das war nicht mehr ganz zeitgemäß. Es war auch nicht genau in zentraler Lage. Hier hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, eine historische Bausubstanz zu erhalten. Von der Nutzung her ist es für uns unseren Zweck ideal von den bestehenden Räumen. Das denkmalgeschützte Gebäude im Dorfzentrum gegenüber der Kirche passt auch perfekt zur Marke Ötztal, passt perfekt zu Lengenfeld. Und so sind wir stolz, dass wir hier dieses historische Gebäude unser Heim nennen dürfen.